Mein Name ist Lothar Palm von der Medienberatung NRW. Ich bin dort pädagogischer Mitarbeiter und bin dort koordinierend für die Learnland NRW, eine Bildungssuchmaschine, im Auftrag des Schulministeriums NRW verantwortlich.